The voice will come from, from Udo. Mm. Oh. Oh da kann ich mir dann raussuchen. zweite Kaldex-Scheide oder Bordeaux-Scheide. Und das ist das kleine Nickknife. Klasse Sache. Vielen Dank, Otto. Oh, oh. Schön, freut mich, Udo. Vielen Dank. Und verabschiede ich mich von euch allen. Ich lasse euch wissen, wie es mit dem Teil in der Zukunft aussieht. Und mit den Worten von Udo möchte ich mich nur verabschieden. Peace and...